Mein Name ist Dirk Springberg, ich arbeite als Jugendbildungsreferent bei der Bildungsstätte Alte Schule Ansbach in Neuansbach, im Taunus, in der Nähe von Frankfurt, also kurz BASA e.V. Meine Themen sind Medienpädagogik und Demokratiepädagogik und ich arbeite dort im Arbeitsbereich auch Medien, Kommunikation und Globalisierung. Zusätzlich bin ich ehrenamtlicher Vorstand des Waldritter evs die erlebnispädagogische Angebote mit Bildung verknüpfen für Kinder und Jugendliche.